Hallo, einfach drei Nachrichten. Das eine, das kräht ja aus allen Medien wieder in Bayern schafft Beherbergungsverbot ab. Naja, klar, und dann gibt es da entsprechende umstrittene Regelung, läuft am Freitag aus und teilte die Staatskanzlei mit. Man werde sie aber wieder anwenden, wenn diesem Kampf gegen die Pandemie, da kriege ich schon wieder wussten, Pandemie. Ich verlinke hier mal, was Pandemie heißt. Ne? Ganz einfach so, ähm, lohnt sich eigentlich gar nicht drüber da was zu sagen. Also wenn Pandemie nicht klar ist, das Wort, naja. Dann gab es heute äh, Livestreams Stuttgart äh, auf dem Cannstatter Vasen. Ja, Querdenken, ne? es gibt viel auf der Bühne, da wird wieder erzählt, ne? und hier sind tatsächlich Leute da, na komm, na, und dann stehen sie und wird zugehört, Luftballons, wo sind die Kinderkarussells? Na, und dann erzählt, wieder jemand was und dann wird sich gegenseitig beglückwünscht, ne? das kennen wir ja alles. Und dann wird wieder jemand erzählen und dann gibt es Musik und sonst was dazu und wichtige Lieder, ja und hier, ja. Klar, ne? das sieht mir seltsam aus. Und jetzt zeige ich euch mal was und das verlinke ich euch, das lohnt sich. Das ist London und zwar Russia Today. Live aus London, Protest gegen Verschärfung der Corona-Ausnahmen, das ist was. Das ist eine Demonstration. Demonstration heißt zeigen, demonstrieren, etwas zeigen, was man will oder nicht will. Und da ist richtig Action. Gut, die Polizei läuft mit Maske rum, aber die anderen nicht. Und da brüllt auch keiner, haltet den Mindestabstand ein und setzt die Masken auf. Bitte haltet doch den Mindestabstand ein, sonst wird die Demonstration aufgelöst. Ich glaube, das läuft da anders, ne? Lauter Leute ohne. Hier, gut, die hat sie. Aber sonst, ich habe kaum jemand gesehen. Und was mir aufgefallen ist, ich darf es nicht vorspielen wegen des Urheberrechts. Was mir auch aufgefallen ist, die Leute können alle gut englisch, Mensch, Donnerwetter Wetter. Aber das ist doch wenigstens, das ist eine Demonstration. Da zeigt man und ruft man lautstark, was man will und nicht will. Ja, selbst bei Rot. Das sollte uns zu denken geben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video.